Auf jeden Fall äh, motiviert, ähm, immer freundlich und hilfsbereit ähm, und auf jeden Fall auch engagiert. Also man merkt halt auch, äh, jeder, den man bisher getroffen hat, macht es gerne und hat auch Spaß dran und äh, freut sich eigentlich, wenn er einem helfen kann. Man ist halt nicht nur der, der Kunde, sondern man wird halt auch wirklich ähm, ja, begeistert, eigentlich auch aufgenommen und es hat also einen familiären Touch, der halt auch sehr, sehr schön ist, wenn man gerade aus einer großen Unternehmung kommt, dass man halt da auch nette, freundliche Kontakte bekommt und sich ganz geborgen fühlt als Kunde. Ja, sehr kundenorientiert, sehr serviceorientiert. Ähm ja, und es ist eine große Familie. Die TTS-Mitarbeiter sind sehr, ähm, ja, sehr beständig. Also viele Gesichter kenne ich seit, sehe ich seit Anfang an. Ja, seit Ich glaube, der erste Kontakt war 2008 und das sind immer noch die gleichen Gesichter, was mir einfach zeigt, dass das Unternehmen offensichtlich sehr attraktiv für seine Mitarbeiter ist. Ähm, schafft für mich das Vertrauen, dass ich auch innerhalb mehrerer Jahre immer noch die gleichen Ansprechpartner habe und mich nicht wieder auf jemanden Neuen einstimmen muss. Ähm, es ist ein sehr dynamisches Unternehmen, was auch bereit ist, sich ähm, zu entwickeln. Sie sind sehr kooperativ und ja, sie schaffen gute Lösungen.